Aber ich habe mir den besten Eistee besorgt, den man sich besorgen kann. Ja, was Warum denn für ein Eistee? Eistee? Für sich. Ja, und von welcher Marke? Ja, welche wohl? Nestie. Ach, Junge. Keine Ahnung. Oh, Fusty. Ach, oh, Junge. Ich weiß nicht. Durstlöscher. Na, oh, Durstlöscher habe ich nie. Das fand ich mal blöd. Oha, ja, weil da du, beleidigt einfach Durstlöscher. Weil du immer das ganze Durstlöscher auf einmal trinken musst. Ja, okay, tu. Dann du Durstlöscher. <lacht> Und ich habe natürlich den legendären Pfanne-Eistee gehabt. Was ist denn Pfanne? Pfanne-Eistee. Oh, du kannst dich schon wieder nur im Rheinland geben, ey. Was, Was ist, ist das? Schick mal Bild von der Verpackung. Ach, der! Ja, natürlich kennt man den. Er ja, zu, ja, ja, davon gibt's auch... Du bist gerade... 33.000 km, Mann. Ja, du okay. bist gerade in Hannover weggeflogen. Vor allem, ich du bist gerade durch Hannover geflogen. Uh. Ach, du bist direkt auf Malle. Lass dir gut gehen, Digga. Lass dir gut gehen. Oh. oh. Von Hannover Malle wie, wie, ja. wie, wie, wie hast du es nach Malle geschafft? Du weißt, ich war hinter dir und bin plötzlich abgeholt. Ja, ich hab's gesehen. Digga, ich hab' einfach nur gesehen, wie du über Hannover rübergeflogen bist. Malle. Halt. Und, was, und was machst du jetzt in Malle? Also ich bin erstmal aus der Insel Neben, wenn ich direkt auf Malle. Und Egal, du bist auf Malle. Und, und alles ist da unter Malle. Ja, <lacht> Ach so. Du bist ein, du meinst du bist ein Beyblade im Nichts. <lacht> ja, sehr gut. Schioli, guck mal wer da von hinten kommt. Weißt Richtig drauf, ein Delatium. Und weißt du wer dich gleich überholen wird? Richtig ein Delatium. Ja, nee, jetzt mach ich nicht. Ah, weifle ich jetzt einfach mal. Tschüss. Junge, was schleicht der denn auf der linken Autobahnspur? Linkschleicher tötet ihn. Ich hab noch nicht mal viele Schaden. Wie viel? 24. Ich hab 19. Ich hab 0. Opfer. Opfer? Wow. Ich mein. Was ein Opfer? Guck mal, Macher. Ich, mein, mach ich habe also, nämlich noch ein Hühnchen mit Chioli zu rupfen. Warum ein Hühnchen? Vielleicht auch ein Kälbchen. Besser ist denn das? Oder ein Put, eine Pute? Also Oder ein Pullen? Es gibt manche Tiere, die man jetzt nicht rupfen sollte. <lacht> Eigentlich nicht. Das ist mir scheißegal. Ich rupf trotzdem. Ich kann auch eine Gans rupfen. Ich kann auch eine Taube rupfen. Eine Gans wird ja auch gerupft. Das geht ja auch. Aber du bist Fall. so ein Opfer. Du bist ich so ein Drecksopfer. Wieso? Ich, ich hab keinen Schaden gekriegt. Ey, ich bin kurz davor zu rage-quitten. Übrigens, Rocky, da vorne kommt die A5. Woran erinnern wir uns, wenn wir an die A5 denken? Finnland. Nein. <lacht> ein Man, Rennen. Was, Keine Ahnung. Hast du auf der. F wir hatten schon so viele Rennen. Nein, da warst w du gar nicht da, die Nacht. Du warst in irgendeinem Camp. Was soll denn das, sauer? <lacht> Digga. Scheiße, ich hier mal lieber. Jetzt lass mich, jetzt lass mich doch mal mit Huskies ficken. Was? Was? Was? <lacht> Was? Ich mal Was? Ich ruf mal ganz, ganz schnell die Polizei. Ich glaube, ich glaube, das habt ihr falsch verstanden. Das war ganz anders gemeint. Ja. Ich glaube, hier, glaub, hier liegt Tierwohlgefährdung vor. Ich glaube, da ist ein Band ich glaube. nicht. Ich habe eine Aufnahme, die das belegt. Ja, ja, die ja. man auch rein photoshoppen kann, wo man sagen kann, dass ich Rocky ficke. Nein, das ist Rocky's Mom ficke. Spaß, würde ich nie tun. Oder vielleicht... Ja, noch. selbst. Rocky's Mom hat auch hohe Standards für dich. Ey, was soll das? Jetzt hatest du damit indirekt auch noch Rocky's Mom. No, habe ich nicht. Das, Ey. das selbst. Eigentlich selbst ich nicht. Du hast selbst gesagt, selbst Rocky's Mom. Das impliziert, dass Rocky's Mom schon niedrige Standards hat. Aber Ey, das dass ich, ich da trotzdem noch drunter bin. Du hast gesagt, selbst. Ja, das ich hab, hab ich eine gesagt. Aufnahme. Ja, bedeutet. Du hast das damit impliziert. Du und deine Aufnahmen, von denen man nie was hört, weil du sie nie schneidest. <lacht> weil es vermutlich keine gibt. <lacht> ich sauer. <lacht> Digga. Da wird er sauer. Also, finde ich nicht nett. Ich, ich, ich habe letztens angefangen, Aufnahmen zu schneiden. Ja, aber die schlüsselte für Und, hat <lacht> und dann hatte meine Festplatte noch einen Huren, so einen La Wackel, Wackelkontakt. Kabelding da. Und damit habe ich die Arbeit vor einer scheiß halben Stunde direkt mal eben ins Nichts weggeworfen. Ich oh, an nein, der nein. Stelle nochmal mal Danke an Seagate und ihre Hurensohn 2 Terabyte Festplatte mit dem Hurensohn Kabel. Kurs geht mal, raus. War Digital. Echt so? ich, meine, ich, war auf der Festplatte. Hey, ich bin fast von der Scheißbrücke gefallen. Was? Was? <lacht> Ich hab's vorhin, vorhin schon mal von der Brücke gefallen, also das sagt man nicht. Könnt ihr. Also na, jetzt na, mal, na, auf, Sie Sie Sie mal, so mal nee, auf Sie, Könnt ihr mich gerade nicht hören? Könnt ihr mich gerade hören? Vector Rocky, der steckt in der, Brücke, in der Brücke drin. Ich lag mhm. an dem. Hallo? Übrigens, warum ist denn hier so ein hässlicher Turm in Mannheim? Was ist denn das ist das so ein Funkturm? Keine Ahnung. Wenn mal kann man irgendein Funkturm ja. Mannheim mal kurz googeln. Hallo? Hallo? Ich hab heute halt keine ah. Woche in Mannheim. Oh mein Gott. Ich versuche so irgendwie nebenbei zu zeppen. Ja, nicht die beste Idee. Funk. Hallo? Turm. Man Wenn man ist. einfach Google Assistant. Ist denn... Dreh was. Fernmeldeturm mit Panorama Blick. Ah, der ja, der hat so ein Spiel geschafft 1972 bis 75 217 Meter hoch Perfekt. ich weiß nicht wie sieht man denn auch bei dem Nebel hier also ich ja gar nichts ja man sieht in dem Nebel nicht auf der Straße aber die ganzen Gebäude ah ja okay das macht natürlich Sinn so. ja Mann. Joli, kannst du mich gerade ehrlich nicht hören? Er, wenn nämlich mich jetzt verarscht, ich komme nach und bring bring Bocky um. Okay. Ist auf Aufnahme, so. Ich gebe jetzt kurz meinen Auftrag ab und dann versuche ich zu restarten. Wenn du mich töten willst, solltest du aber lieber über eine Partie Minigold entscheiden. Ey, Digga, du kleiner Wichser. Ich, ich wusste so sehr, dass ihr wieder den Scheiß-Joke macht. Oh wir haben sich verwirrt, Junge, wir wollten ihn auch gar nicht. Ey, Digga, ich wusste von Anfang an, dass es ein Joke ist. Aber trotzdem triggert es nicht. Ja, Digga. Es sah jetzt halt wirklich real aus, weil während ich geredet habe, Rocky einfach durchgeredet hat. Ich werde das schon teil. Ich, ich weiß, ich hab's extra gemacht. Ach, wir können das schon extrem gut. Nee, jetzt Dieser, ihr seid einfach Dreck gewesen. <lacht> Ey, ich, ich hab eine Mord Morddrohung von dir auf Aufnahme. Ich werde lieber aufpassen. Ich weiß doch. Oh, aber wie gefragt, ich gehe jetzt weiter. Was? Ja, der Typ ist krank. Zumindest tut er so, als wäre er krank. Ich glaube, der ist nicht krank. Junge, ich bin krank und faul. Das ist der... An er heißt Stimmt. Ja, kenn ich. Ich habe den ganzen Auftrag unter Gewitter gefahren. Ja, das habe ich eigentlich auch. Nachdem ich hier und die getötet habe. das gesehen? Nein. Was soll euch gesehen haben. gerade total durch die geschwommen auf einmal und gedreht. Ich bin was wirklich... Ich, ich stehe direkt vor der, vor der Firma. Die was äh. machst du da? Ich, ich hab dich im Rückspiegel. Wow, annehmbarer Auftrag. So, ich suche schon mal fünf, nach dem nächsten fünf Prozent? Ich habe einfach 5% Schaden vom, direkt vor dem Dings. Schade, wie soll ich denn an diesen Anhänger rankommen? Ja, hallo, da ist zu auf der anderen Seite. Was noch? Ja, schau mal. Ich fahre da mal weg. Ich schau dir das mal an. Nein, wenn man hier ans Tor ranfährt, dann geht das auf. Also, ich will, dass das Garage-Tor öffnet. Puerto, aber ich will doch eine Bahncard 100 gewinnen. Vor allem, du hast einfach mit drei verschiedenen Accounts kommentiert. Nein, mit vier. Mit, ah, warte, Train, nee. Vor allem, du willst immer irgendwo anders hin. Mal willst du nach Sylt. Ja, ich nach, weiß! Mal, ich mal, weiß. Mal, mal willst du nach Sylt, mal nach Ufelgutgür <lacht> und einmal in nach, der Nacht zu nach. mir. Jetzt lass mich doch! Ich habe halt viele Wünsche. Nein, ich habe mit fünf Accounts kommentiert. Ich habe ja, einmal, ja. ja. hab einmal mit dem, mit IAC einmal mit, einmal mit. Dann habe ich nochmal mit Trainspotting.vbb und dann nochmal mit vbb.fails. Wie kann wir so viele Instagram-Accounts haben? Die haben alle einen Sinn! Kommst du, Dickmensch? Ja, Hallo? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Ja. Hallo? Digga, Rocky, bist du noch da? Ich war dir Sag Schwein. mal was. Sag mal was, Digga. <lacht> Digga sag halt mal was! Digga, ist so ein Huhn so. Chioli ist ein besser Verfahrensfahrer als die Lazio. Digga, jetzt bin <lacht> ich umgefallen. Ich bin alles nur wegen dir! <lacht> ich hab's gesagt! Chioli ist ein besser Fahrer. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, wo du nichts gesagt hast, wenn ich umgefallen bin. Und ich find's geil. Ey, ich hab's gerade gesagt, Direkt davor. Ich will, das gar nicht sagst. Cool. Oh Junge. Ah, ich, ich bin direkt wieder hier gespawnt. Ich versteh's es nicht. Dick. Einfach ein dick. Digga, Iwoki, okay, jetzt sag mal bitte was. Junge, ziehst du das jetzt ab? Ey, jetzt willst du mich wieder verarschen, oder was? Junge, ziehst du das jetzt Hand oft ab in einem 1... in einem... 1 plus 1 call Ey, Dick, Digga. Wenn man nichts sagt. Ich weiß, dass du mit Hey Ey, komm on, jetzt sag ich doch weiß, halt mal was. Ich weiß, dass du mich hier hast. Ich glaube, du wurdest gerade geprankt. Ja, es war mir klar, dass du irgendeine so Scheiße Scheißharte Ich fand das jetzt schon ziemlich lustig. Mir ja. ja, war... Wie als ihr mich geprankt habt. Naja, halt, mir war halt klar, dass du hier eine Scheiße abziehst. Ja, war mir vorhin auch klar. Es macht keinen Sinn, dass du auf einmal mich nicht mehr hörst. Und bei mir alles funktioniert. Was würde passieren, wenn ich jetzt das mache? Und was würde passieren, wenn man dadurch selber 0% Schaden bzw. ne, 7% Schaden hat? 100 würdest du sagen, dass das ein guter Mordanschlag war? Nicht sehr nett. Weiß ich glaube, die hassen dich mehr als mich. Weiß ich auch nicht. Also, nämlich gerade versuchst mich rechts zu überholen, das werde ich nicht zulassen. Okay, ich werde es doch zulassen. <lacht> das war unheimlich knapp, dass ich da noch rechts überholen bin. Was ist da passiert? Was hast du wieder gemacht? Auf der Gegenspur ist auf einmal wirklich aus dem Nichts, aus wirklich aus dem Nichts, ich habe das mit gar nichts zu tun, ist einfach ein LKW 100 Meter in die Luft geflogen. Okay, vielleicht waren es nur 10. Aber es sah spektakulär aus. Wart mal auf mich, komm mal ran. Lass ihn wieder irgendwelche Leute am Umbringen. Ich ich hab, nee, ja. ich hab Aufnahme! Ich hab Aufnahme! Ich war das diesmal! Einmal war ich's nicht! Wirklich! Da bin ich mal gespannt die Aufnahme zu sehen! Ich nehme nur meine meine Stimme über. Mom meinst du! Na! No. Boah, das war eine Punktlandung. Boah, das war eine Punktlandung. Boah, boah, boah, was war das eine Punktlandung? Boah, da, was? Ich habe exakt so gebremst. Ich habe die Wand nicht berührt. Mit nichts von meinem Auto. No, Der Kühlergrill ist ein Millimeter davor. Mein Dachvorhang auch. Aber ich habe das Ding nicht berührt. Alter, schau dir mal diese Waschstraße an. Imagine, ich hätte eine Milli, Milli, Millisekunde später gebremst. Ich wäre tot gewesen. Nee. Schau mal diese Waschstraße an. <lacht> Was denn das? Was denn das? Ich weiß nicht. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz. <lacht> Verstehe ich jetzt auch nicht, woran das liegt. Hm. Gute Frage. Aber ich gebe trotzdem noch Gas. Aber ich gebe... Äh? Was denn da und, passiert? Und das, Kinder, ist, warum man nicht äh, am Handy sein sollte, nebenbei und Chioli antworten sollte, dass Delatium <lacht> du hast, um zu kopieren, indem er die Schlauze Ja, du hast ich glaube, das sollten wir als... Warnungsvideo einspielen Ah ne, wenn man es ist mal schon Spaß zu fahren ah, was denkt denn der lenkt vor mir auf einmal auf die andere Spur ich finde, du bist ein ziemlicher Bullshit-Mensch naja aber, Na ja, aber du was ist wenn ich ein Bullshit-Mensch bin was bist du denn dann erst? Also, ja, nicht bullshit, also, also, wer so schlecht im Minigolf ist, das kann man sich auch nicht ausmalen. Ey, ich war bis zum letzten Mal, äh, bis zum letzten Loch war ich punktgleich. Ey, Oder fast du warst punktgleich. Ein Punkt ja, come on. Dann hab ich einen schönen Hole One reingehauen. Ja, und ich war halt kacke. Und vor allem so zwei Bahnen vor Schuss oder sowas habe ich schön über die über den Träger dann geschlagen. Ja, es ist die generell ein Scam, 20. was du gemacht hast. das war schon ziemlich wild, fand ich. Nee, das war ein Scam. Und das ein Scam war, warum waren denn dann Ghost besser? Ich bin eher dafür, dass du jetzt mal nicht so dick bist und mal kommst. Ich hab dich am Leben gelassen. Naja, du hattest das Glück, dass mich die Wand nicht wieder hochgehauen hat. Ey, du hast mich fast gerade gebrake-testet. Junge, ich stehe die ganze Zeit auf dem Gaspedal. Alter. Du hast mich fast gebrake Ich stehe die ganze Zeit auf dem Gaspedal. Du hast mich fast gebrake-testet. Weißt du, dass ich dir da gerade so wenig festgelassen habe, hatte ich nicht geschüttet. Aber dass ich angeblich ich brake-test, obwohl ich vollkommen auf dem Gaspedal stehe. Brake-testen, genau. Ja, du bist auf einmal nach hinten gebackt. Fast in mich rein. Dann... Pass halt auf. Man kann im Übrigen durch die Mautstelle durchfahren. Ah ja. Ey, das habe ich irgendwie cooler mir vorgestellt. Machst du da mal los? Danke. Hä? Du hast kein LKW mehr. Das ist kein Auflieger mehr. Rocky? Was? Wieso hast, hast du keine Auflieger mehr? Ich <lacht> Was? <lacht> Hä? Der ist auf Freiburg gerade weggeflogen. Oh. <lacht> <lacht> Wie hast du den denn beim Fahren abgesattelt? Hä? Äh, ich, ich, ich hatte den vorher schon abgesattelt und du hast den angeschoben. Hä, der steht direkt neben deiner Leiche. Du hast den angeschoben. <lacht> das ist eine Mythe. Ich sehe das nicht als Wahrheit an.